Ansprache der Körperzellen bei grippalen Infekten. Mein Liebes Segen begrüßt die heilungssuchenden Menschen die mir, Gott im Ich Bin, ihr ganzes Vertrauen schenken wollen. Wer jetzt offen ist für meinen Liebestrom, der erhält Hinweise die ihm helfen können, sich schneller durch die Ansprache seiner Körperzellen gesund zu fühlen. Mein Liebe Segen bietet den heilungssuchenden Menschen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 Beim Aussprechen fließen den Körperzellen vermehrt Kräfte zu, da jedes Wort viel mehr Energie beinhaltet. Deshalb empfiehlt mein Liebegeist den heilungssuchenden Menschen die Ansprache der eigenen Körperzellen laut zu lesen. Dies fördert die Kommunikation zwischen den Menschen und seinen Zellen. Sie gewöhnen sich an, seiner herzlichen Stimme gerne zuzuhören und sie zu lieben. Sie schätzen sie immer mehr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 Dann ist sein Körper besonders anfällig für Unterkühlungen. Sein Zellstaat reagiert unangenehm auf niedrigere Körpertemperaturen, weil sich das ganze Nervensystem verkrampft und der Zellstaat mit dazu. Dies führt zu Mangeln der Durchblutung im gesamten Körper und die Folge ist, dass weniger Sauerstoff zu den Zellen gelangt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 der den Aspekt der Überempfindlichkeit für Erkältungen überwiegt. Mein Liebegeist gibt euch immer wieder Beispiele zum Nachdenken, damit ihr euch, das menschliche Bewusstsein zusammen mit dem Seelischen, in die Richtung des himmlischen Gesetzes verändert. Wenn dies weitgehend erfolgt ist, dann besteht für euch die erfreuliche Möglichkeit, dass ihr in der düsteren Welt viel gesünder lebt, da euch meine innere Liebekraft ständig hochhebt. Bitte denkt immer wieder in diese Richtung. Wenn euch ab und zu Grippale-Infekte durch Unterkühlungen einiger Körperzonen überraschen, die die eigene Abwehrkraft bereits durch verminderte Energien geschwächt haben, dann geht bitte nicht zu leichtsinnig mit euch um. Könnt eurem Körper mehr Ruhe und äußere Stille damit er wieder Energien sammeln kann. Ist der Körper ständig im Dauerstress?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 Nun bittet eure Körperzellen um Gehör, damit sie meinen vorgegebenen Botschaftstext über euch aufnehmen können. Meine geliebten Zellen, bitte hört, was ich euch als eurer Gesamtkörper, Seele und Mensch zu sagen habe. Ihr wart in der Vergangenheit sehr traurig, weil ihr des Öftern mit mir einen Schwächezustand durch Erkältungen erlitten habt. Er wurde oft ausgelöst durch mein leichtsinniges Verhalten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 aber auch traurig im Schmerzzustand sein können. Mein falsches Verhalten gegen euch, eigentlich gegen mich selbst, tut mir sehr leid. Dadurch habt ihr immer wieder das Überhandnehmen verschiedener Krankheitserreger, zum Beispiel zerstörerische Viren und Bakterien, erdulden müssen. Sie waren dafür verantwortlich, dass ihr allgemein im Immunsystem geschwächt wurdet. Diese Eindringlinge, als zerstörerische Lebewesen, gehören nicht zu unserem Körpersystem, das nur auf das helfende, aufbauende und erhaltende Lebensprinzip ausgerichtet sein sollte. Durch sie habt ihr ständig massive Probleme. Es müsste aber nicht sein, dass sie sich in großer Anzahl immer wieder in euren gemeinsamen Körper einschleichen und schmerzlichen Schaden anrichten. Deshalb bitte ich euch als eurer Gesamtkörper, Seele und Mensch, nach einer Lösung zu suchen damit ihr selbstschützend mit den zerstörerischen Krankheitserregern umgehen und fertig werden könnt. Eine Möglichkeit bietet sich an, wenn ihr alle meine Körperzellen, einschließlich denen die für unser Abwehrsystem zuständig sind, noch intensiver zusammenwirkt. Dabei gebe ich euch den guten Rat, euch mit Gott in euren Zellkernen in Verbindung zu setzen. Von Gott im Zellkern, erhaltet ihr die Weisungen, damit ihr zuerst erkennt,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 euch allen Zellen meines Körpers, wünsche ich die absolute Gesundheit, deshalb bitte ich euch sich gemeinsam für den Liebegeist, Gott im Ich Bin, zu öffnen und ihm eure Sorgen und Probleme mitzuteilen. Solltet ihr bemerken, dass ein unbekannter Krankheitserreger in den Körper gelangte, dann bitte wendet euch gleich an Gott im Zellkern. Dadurch werdet ihr mit mir, eurem Körper, viel früher frei von ihnen und gesund. Wenn ihr sofort reagiert, könnt ihr gemeinsam eine Möglichkeit finden die Krankheitserreger zu verscheuchen. Sie sind eurer Übermacht nicht gewachsen und werden sich aus Selbstschutz hüten, noch länger in euren Körpern zu verbleiben. Sie werden sich schleunigst bemühen den Körper über die Ausscheidungsorgane zu verlassen, da sie gegen euer intensives Zusammenwirken und gegen den emsigen Widerstand nichts ausrichten können.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 Nun seid ihr schutzwirkenden Ordnungshüter in meinem Körper angesprochen. Ihr habt die helfende Aufgabe, vereint dafür zu sorgen, dass keine Krankheitserreger bei euch ihr Unwesen treiben. Bitte lasst nicht zu, dass sie sich lange im Körper aufhalten können. Begleitet sie sofort aus dem Körper und gebt ihnen zu verstehen, dass sie unerwünscht sind und nichts bei euch verloren haben. Ihre zerstörerische Lebensart ist nicht willkommen, da wir dem aufbauenden und erhaltenden Lebensprinzip nachgehen. Bitte teilt ihnen auch noch mit, dass ihr nur bereit seid lebensaufbauende Stoffe und Substanzen in euren Körper hineinzulassen. Bitte bringt ihnen gleich zu Beginn der Begegnung bei, dass ihr ein Zellenstaat seid, der zusammenhält und sie keine Chancen haben in eurem gemeinsamen Körper zerstörerisch zu wirken.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 hier können sie für sich nichts erreichen. Sie dringen ungehindert in unsere gemeinsamen Körper nur dann ein, wenn sie fürchtende Zellen und Ordnungshüter vor sich sehen. Sofort wenden sie dann ihre gewohnte Taktik an, indem sie euch weitere Furcht einzuflüstern versuchen, damit ihr ihnen den Weg zu verschiedenen Körperbereichen ihres zerstörerischen Wirkens frei macht. Dies lasst bitte nicht zu und seid schlau im Zusammenwirken. Sie werden sofort vom Körper weichen, wenn sie erkennen, ihr haltet fest zusammen. In der Überzahl seid ihr ihnen immer überlegen. Deshalb seid guten Mutes und nie ängstlich, dann können sie sich in keinem Körperbereich festsetzen. Sollten sie es tatsächlich schaffen in eine schwache Energiezone des Körpers einzudringen, dann steht bitte zusammen und helft den betroffenen Zellen, die sich im erbitternden den Abwehrkampf gegen die Eindringlinge befinden. Bitte schaut nicht weg als ginge es euch nichts an, sondern helft ihnen sofort. Gegen die sich böse verhaltenden Eindringlinge seid ihr nur erfolgreich, wenn ihr geschlossen zusammensteht und gegen sie unerschrocken und unermüdlich vorgeht. Bitte seid euch dessen immer bewusst. Ihr werdet immer gegen die Eindringlinge erfolgreich sein, da in eurem Zellkern die Ich Bin-Gottheit mit ihrer zweipoligen Liebekraft gegenwärtig ist.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 Der Gottesgeist ist euch im Zeltar nahe. Nehmt euch vor, ihn öfter zu rate zu ziehen, denn er gibt euch gute Hinweise für das Leben und auch sehr wichtige zur Abwehr der zerstörerischen Eindringlinge. Bitte seid euch dessen immer bewusst. Ich bitte euch als eurer Körper, euch nicht nur dessen bewusst zu werden, sondern auch einsatzfreudig in kritischen Situationen zu sein. Solltet ihr euch in einem erkälteten Zustand befinden, weil der Gesamtkörper, Mensch und Seele, unvorgesehen plötzlich kalten und ungünstigen Witterungsbedingungen ausgesetzt war, dann gibt es keinen Grund zur Panik. Ihr übersteht diese körperlich schwache Phase bald gut. Wenn ihr, meine geliebten Zellen, einen bedrohlichen Schwachzustand durch eine Verkühlung bemerkt, dann reagiert bitte sofort und wendet euch der Ich Bin-Gottheit im Zellkern zu, damit in den betroffenen, sich unwohl fühlenden Körperzellen schon Vorsorge getroffen werden kann. Die Gottheit im Kern hilft euch, euch energiemäßig zu sammeln und durch ihre Informationen entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dies ist im Anfangsstadium einer Erkältung sehr wichtig um gleich gezielte Maßnahmen zum Neuaufbau der betroffenen Zellen treffen zu können. Hierbei seid ihr darauf angewiesen euch selbstständig zu helfen und durch entsprechende Vorsorge richtig zu verhalten. Ich stehe euch mit der inneren Verbindung zu Gott bei. Als euer Gesamtkörper versuche ich mich mit dem Gottesgeist in der Seele zu verbinden, damit euch, meinen geliebten Körperzellen, mehr Energien zur Abwehr und schnelleren Genesung zu fließen und weitere in Reserve zur Verfügung stehen. Der liebe Geist in euch will immer, dass ihr schnell gesund werdet und es euch gut geht. Deshalb seid auch dann hoffnungsvoll und zuversichtlich bei eurer verantwortlichen Aufgabe, wenn der Körper einmal aus verschiedenen Gründen geschwächt wurde. Bitte lasst euch nicht gehen, wenn ihr Unpässlichkeiten im Körper verspürt da dies für andere Zellverbände nicht gut ist. Sie werden dadurch ebenso schwach und können resignieren. Sie wollen alle hoch in der Zellschwingung leben, doch wenn eine Gruppe sich in der Resignation befindet, dann wissen sie durch die niedere Gesamtschwingung des Körpers sofort, dass in ihm etwas nicht stimmt. Sie schicken sofort Kundschafter aus um festzustellen, wo ein Energiemangel im Zellverbund eines Körperbereiches entstanden ist. Sie berichten ihnen, wie es in anderen Körperzonen ausschaut. Sind sie um sie sehr besorgt, dann lassen sie die Köpfe hängen und sind auch traurig. Dies muss nicht sein, wenn ihr euch alle sofort an Gott in eurem Zellkern wendet, um neu nützliche Informationen zu erfahren. Sie helfen euch, ohne besorgt zu sein, gegenseitig auf eine neue Weise beizustehen. Dies bitte ich euch als euer Gesamtkörper immer zu tun damit ihr euch in unpässlichen Situationen gleich zu helfen wisst. Ihr werdet freudig feststellen und erleben, dass ihr mit mir dadurch viel schneller gesundet und deswegen in körperlichen Schwächephasen noch zuversichtlicher sein werdet. Bitte seid immer bereit die göttlichen Hilfe und ihre Energie anzunehmen. Diese Information gebe ich euch für euer selbstständiges Wirken in verschiedenen Aufgaben, um Schwächephasen und Unwohlsein im Körper rasch beheben zu können. Ihr wisst nun Bescheid, wie ihr euch mit dem inneren Gottesgeist und mir, dem Gesamtkörper vor aggressiven Eindringlingen besser schützen und erfolgreicher vorgehen könnt, aber auch, wie ihr zusammen schneller gesund werdet und bleibt? Dies solltet ihr euch im kleinen Zellbewusstsein gut merken, damit ihr nach dieser Anweisung immer so vorgeht und wirkt. Als euer Gesamtkörper bete ich euch darum herzlich sehr, damit wir uns im gemeinsamen Leben wohlfühlen und zusammen noch viel Freude haben.